Hey Leute, was geht? Mein Name ist Grimbo und neben mir ist der skill PC-Optimierer der Welt, SEO FPS. Und ja Marc, dann sagt mir mal bitte, was wir denn heute so vorhaben. Genau, heute zeigen wir euch, wie ihr mit wenigen Klicks euer Windows 11 optimieren könnt. Hier haben wir heute einen PC von Omen, den 45L, mit einer Intergeneration der 12. Generation. Mit einer 3080 Ti und ja. ja. Auf jeden Fall, ich freue mich und wenn ihr das Video sehen solltet, wenn ihr auf der Arbeit seid oder irgendwo unterwegs, speichert es euch auf jeden Fall ab und guckt es euch später an, wenn ihr am PC seid. So, als allererstes zeigen wir euch, wie ihr euer System optimieren könnt, indem ihr auf Einstellungen geht, unter dem Reiter System in die Benachrichtigung Klickt, dort alle Benachrichtigungen deaktiviert, weil ihr wollt während des Spiels auf jeden Fall keine Benachrichtigung bekommen. Das zieht Performance und stört nur. Selbst wenn man halt auf Turnieren, sag ich mal, nicht so viel Zeit hat, wenn man jetzt aufbaut und eine halbe Stunde spielt, dann kommt auf einmal mitten im Spiel ein Viertel deines Bildschirms, kommt erstmal Benachrichtigung von Windows, dass er wieder ein Update ready hat. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Genau, hier gibt es auch nochmal die Zusatzoptionen. Die automatischen Regeln einfach hier alles auf Ausdrücken, dann habt ihr auf jeden Fall keine Benachrichtigung mehr. Keine des Probleme. So, Karim, als erstes gehen wir unter den Punkt Barrierefreiheiten, gehen wir unter die visuellen Effekten. Da können wir nochmal einstellen, dass zum Beispiel die Animation der Fenstereinstellungen nicht gegeben sind, dass die okay. Transparenz ausgestellt wird. Hier können wir auf jeden Fall nochmal einen Performance-Zuwachs gewinnen zwischen 5 und 10 Prozent Rechenleistung je nach. PC, das ist eine ganz coole Geschichte. Hier einfach auf den Reiter ausdrücken unter Transparenzeffekte. Die Animationseffekte werden auch noch deaktiviert. Genau, da haben wir noch ein bisschen mehr Performance. Krass, ich wusste gar nicht, dass es so viel Leistung zieht. Als nächsten Punkt gehen wir unter Datenschutz und Sicherheit. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, gerade was so Diagnosen- und Feedback-Geschichten angeht. Ein Programmsturz ab, dann schickt der quasi einen Fehlerbericht an Microsoft-Servern. Mhm. Und das brauchen wir während des Spiels nicht. Wir wollen keine Kommunikation mit den Microsoft-Servern, Daten senden, deaktivieren. Und so sind wir auch fein. Hier beim Reiter Spielen könnt ihr mal raufdrücken. Hier findet ihr die Einstellungen zum Beispiel zu der Xbox Game Bar. Wir brauchen die für Kaunusrück nicht, also können wir hier die auch einfach deaktivieren. Ja. Wir nutzen die nicht, du nutzt sie auch nicht, denke ich. Mhm. Als nächstes gehen wir in den Spielemodus. Der Spielemodus ist jetzt hier aktiviert. Das heißt quasi, wenn wir nur counter spielen, dann brauchen wir äh, eine Priorisierung nur für diese Anwendung. Solltet ihr Probleme haben, zum Beispiel wenn die streamt oder so, dann würde ich den Modus deaktivieren, gerade weil ihr OBS auch noch Performance braucht. Als nächstes geben wir ein hier in den Reiter Suche, Karim, sysdm.cpl. Genau, hier kommen wir nochmal in die Systemeinstellung, hier können wir nochmal unter dem Reiter erweitert einige Einstellungen noch tätigen, kennst du mhm. wahrscheinlich schon, machst du auch jedes Mal, denke ich mal, vom Turnier. Hier können wir nochmal die visuellen Effekte angleichen, anpassen. Und hier sehen wir quasi die voreingestellten Einstellungen von Windows. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Ich kann nur empfehlen, dass wir hier für optimale Leistung anpassen ja. drücken. Und dann können wir hier noch mal einzelne manuelle Einstellung tätigen. Nee, auf, auf jeden Fall. Als du das, sag ich mal, bei mir gemacht hast, ist mir aufgefallen, dass die Konturen von der Schriftart halt so ein bisschen verpixelt waren und blurry. Das hatte ich dann halt gesucht und äh, ich glaube, das ist. Genau, Kanten der Bildschirme, ja. Schriftdaten verfeinern. Das hat sich dann halt nur noch aktiviert, da es halt auch im Steam oder so, in Game äh, auch dann so war. Aber sonst hatte ich, hab ich fast gar keinen Unterschied gemerkt. Und wenn es mehr FPS gibt, dann nehme ich das mit Kuss rein. Genau, ist zwar nicht viel, sind zwar so zwei bis fünf FPS mehr, aber klein viel macht am Ende auch Mist. So, Karim, jetzt kommen wir zu meinem speziellen Thema. Mhm. Zu meinem Lieblingsthema, der Nvidia-Systemsteuerung. Also ich kann nur empfehlen, dass wir zum Beispiel hier bei den 3D-Einstellungen verwalten, extra für Canon ein Profil erstellen. Okay. So, dass wir in normalen Desktop-Betrieben jetzt nicht sagen, okay, die Grafikkarte muss hier jetzt auf hohe Leistung laufen. Also, ich hatte bis jetzt nur immer globale Einstellungen, genau. aber die Einstellungen sind ja gleich, glaube ich. Also, ich hatte immer Aktualisierungsrate immer höchste verfügbar, mhm. dann Energieverwaltung Modus immer das höchste. Beim Modus für geringe Latenz, ich glaube, an sollte das Beste sein, aber ich habe nur gelesen, dass es ultra schlecht sein sollte. Also, man kann sich überlegen, ob man es jetzt aus und an kann ein bisschen rumspielen. Genau, nicht zu vergessen ist die Mul Monitor-Technologie kann man natürlich einstellen, wenn ihr einen G-Sync-fähigen Monitor habt, dass wir hier auf jeden Fall auf feste Aktualisierungsrate stellen. Bringt auf jeden Fall für CS:GO einiges mehr als zum Beispiel G-Sync, was Input-Lag verursacht. Ja genau, habe ich auch jetzt immer so gemacht. G-Sync immer ausgemacht. Mhm. Habe ich auf meine Grafikkarte ausgewählt. Unten Qualität hatte ich auch auf äh, Leistung. Mhm. Sehr gute so, Leistung. Punkt. Sonst Threaded-Optimierung ein. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Also, es muss jeder selber wissen, ob er jetzt einen Performance-Zuwachs dadurch bekommt. Ich bin der Meinung, nicht. Mhm. Oder ich lasse die Einstellung entscheiden, ob er diese thread optimierung durchführt. Ansonsten lasst es auf Auto. Mhm. Da seid ihr auch fein mit. Vertikale Synchronisierung, also V-Sync, habe ich immer ausgemacht. Mhm. Und das war's eigentlich. Genau. So habt ihr eure NVIDIA-Systemeinstellungen auf jeden Fall für Cornstalk optimiert, um die bestmögliche. Leistung abrufen zu können fürs Spiel. Also, das nächste Thema wäre zum Beispiel Hacks. Das ist unter dem Reiter Anzeigeeinstellungen zu finden. Erweiterte Anzeige könnt ihr erstmal überprüfen, ob eure Herzteil des Monitors überhaupt eingestellt ist. Mhm. Nicht, dass ihr hier zum Beispiel auf 60 Hertz zu stehen habt, obwohl ihr einen 240 Hertz Monitor habt. Macht keinen Sinn. Ich habe ich gehört, dass bei vielen der Fall war, zum Beispiel bei 144 zu 240 Hertz, mhm. die Leute einen neuen Monitor hatten. Ansonsten gehen wir mal einen Schritt zurück. Unter den Reiter Grafik findet ihr. Die sogenannten HEX-Einstellungen ist die GPU-geplante Steuerung. Das ist ein ganz cooles Feature, was von Windows 11 schon voreingestellt und aktiviert ist. Das bedeutet einfach im Groben, dass die CPU entlastet wird durch den, den GPU-Speicher oder die GPU-Prozessor. Mag bei einigen Spielen ein Zuwachs sein von zwischen 7 und 12 Prozent. Bei Counter-Zweig ist es jetzt nicht so ein krasser, massiver ja. Vorteil. Seht ihr auch, dass Counter-Zweig zum Beispiel schon aktiviert ist standardmäßig von Windows 11. Unter den Reiter Optionen könnt ihr hier nochmal auf hohe Leistung stellen. Ja, Viel automatisierte Sachen sind jetzt mittlerweile drin. Früher in Windows 10 musste man halt viel selbst manuell einstellen. Ja, Windows 11 ist mittlerweile jetzt, Stand heute, ein sehr cooles Betriebssystem, was genau. auch auf die Spiele eingeht, generell auf Spiele optimiert ist. Ja. So, jetzt starten wir auf jeden Fall mal, mal den Gaming Hub von Omen. Finde ich ein sehr nützliches Tool, was sehr einfach gehalten ist. Unter dem Punkt Optimizer könnt ihr hier nochmal euer Spiel boosten, euer System nochmal einen Performance-Zuwachs geben mit simplen Klicks. Sehr einfach gehalten, einfach auf Konfigurieren drücken. Hier seht ihr nochmal Einstellungen, die nochmal ein bisschen tiefer ins System gehen. Ich kann euch nur empfehlen oder dir, dass du hier einfach alles aktivierst. Was ist denn das? <lacht> Wie gesagt, es sind ein bisschen tiefere Systemeinstellungen, die man normalerweise über Umwege oder über Skripte deaktivieren oder aktivieren kann. Okay. Hier über den Omen Hub ist es auf jeden Fall sehr einfach gehalten. Einfach den Haken setzen, auf manuellen Boost drücken und circa 10 bis 20 FPS mehr. Krass. Genau, nachdem wir das Spiel geboostet haben, gehen wir mal unter den Reiter Cleaner. Hier können wir quasi nochmal das System überprüfen auf Mülldateien, weil mit der mhm. Zeit sammeln sich Mülldateien an mhm. oder irgendwelche Chaos vom Download. Der Papierkorb müllt sich voll. Mhm, safe. Was ich ganz cool finde, ist zum Beispiel hier das Steam-Download-Cache. Der ist mit drin, den kann man auch mal ab und zu mal löschen, um mehr okay. FPS zu bekommen. Cool, wusste ich gar nicht, dass sowas existiert. Das als nächstes gehen wir mal unter den Punkt oben Desktop. Hier kann man noch mal ein bisschen überprüfen, ob alles wirklich im grünen Bereich läuft. Für den Experten oder der, der sich damit auskennt, kann sich gerne auch noch mal damit beschäftigen, die CPU über dieses Tool zu übertakten. Hier kann man noch mal eine kleine Einstellung tätigen. Man muss nicht unbedingt ins BIOS, aber das empfehle ich jetzt nicht. Jeden. Sollte man schon ein bisschen Ahnung haben, ihr solltet den Regler jetzt nicht auf volle Pulle stellen, dann geht der PC auf jeden Fall aus. Deswegen mhm. tastet euch ein bisschen langsamer ran. Die Kühlung von oben ist sehr gut. Man kann auf jeden Fall hier noch ein bisschen was rausholen aus der CPU. Rate ich die jetzt nicht, die CPU ist sehr potent, von daher mhm. brauchen wir es jetzt nicht. Als nächstes würde ich auf jeden Fall in die Steam-Konfiguration gehen. Mhm. Ein wichtiger Punkt auf jeden Fall ist bei den Steam-Freunden, die animierten Avatare zu deaktivieren, weil das, das zieht richtig Performance. Mhm. Profilrahmen ihrer Freundesliste anzeigen, einfach auf Ausdrücken. Dann gehen wir schon als nächstes in die Steam-Einstellungen. Hier gibt es nochmal den Remote Play, den okay. würde ich definitiv deaktivieren, benötigt man nicht. Als nächstes gehen wir in die Bibliothek, gibt es einen Modus für die niedrige Bandbreite, das kann ich jedem nur empfehlen, weil Steam soll auch wirklich keine Bandbreite ziehen im Hintergrund. Einfach hier die Haken setzen, auf OK drücken und dann sind wir da auch schon durch. In der Bibliothek findet ihr unter den Favoriten oder unter den Spielen Counter-Strike natürlich. Einfach Rechtsklick drauf, Eigenschaften. Und dann seht ihr hier Startoptionen. Hier könnt ihr zum Beispiel Startoptionen setzen, die während des Spiels oder vor dem Spiel geladen werden. Ihr könnt hier Confi -Befehle eingeben, ihr könnt ihr Config-Befehle eingeben, hier könnt ihr Startparameter setzen. Das ist eine ganz coole Geschichte. Config-Befehle müssen immer mit Plus am Anfang äh, deklariert sein. Ein wichtiger Punkt, was nochmal FPS bringt, ist der mate mode da Was sagt er denn? Da sagt ihr einfach, wie die TPU arbeiten soll, ob sie in Single-Thread oder Multi-Thread arbeiten soll. Okay. In dem Punkt lässt, lässt du den Wert einfach auf Default, minus 1. Ich hatte den Wert, glaube ich, auf minus 2, wenn ich mich richtig erinnere. Was macht das einen großen Unterschied? Was Nein, minus 2 ist quasi der gleiche Parameter wie minus 1. Man kann noch also, mal ähm, einige Nutzer berichten davon, dass man den Wert auf 2 setzen kann, um noch mal mehr FPS zu bekommen. Okay. Aber es gibt zum Beispiel mit einigen Ligen gibt es Probleme und du kannst schon gar nicht mehr auf den Server connecten. Oh, also einfach Default lassen. Das kann man auch im Spiel live ändern ja. und beobachten, wie seine FPS sich verändern. So Karim, als nächstes gehen wir in die Ingame-Settings. Dazu ja. kannst du auch über einiges berichten, gerade was so Vorteile und Nachteile angeht. Ja, safe. Wollen wir mal anfangen. Ich habe bei globale Schattenqualität auf hoch da es oft ein Vorteil ist, wenn man, gleich mal, um Ecken piekt, man den Gegner teilweise früher sieht, da man seinen Schatten schon sieht. Wenn ihr die meisten FPS rausholen wolltet, solltet ihr es natürlich auf niedrig machen. So, den Rest habe ich eigentlich alles auf niedrig. Bei mir würde ich erst wieder ähm, einstellen, Spielerkontrast von Stärken ist, glaube ich, auch Standard. Zieht ein bisschen von der Grafikleistung, aber so FPS-technisch gesehen sollte das nicht viel ändern. Wahrscheinlich kein nicht, ne? kein genau. Der wichtigste Punkt, wahrscheinlich im Ganzen, wenn ihr CSGO spielt und alles optimiert, aber Multicore Rendering nicht anhabt im Spiel, habt ihr viele Probleme. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Ich hatte das mal aus Versehen ausgehabt und Alter, mhm. ich hatte so 100 FPS oder so. Sonst habe ich eigentlich nur noch was bei multi sampling Anti-Aliasing-Modus. Den habe ich auf 8X MSA, aber. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen? Das ist einfach nur eine optische Verschönerung des Ganzen. Vermindert ein bisschen die Grafikleistung, hat aber jetzt auch nicht so einen großen Einfluss auf die Gesamtleistung. Wenn die zum Beispiel jetzt hier wie in unserem Fall die, die 12.900er Serie habt von Intel, hat es mhm. keinen großen Einfluss. Sonst wären das eigentlich meine Video-Settings gewesen. Den Obershader habe ich mal ein bisschen dran rumgespielt. muss sagen, als ich den auf Deaktiviert hatte. Hat das ein bisschen gelegt hat sich das aber einfach auf automatisch aktiviert gelassen ab, so wie es jetzt Standard ist. Würden auf jeden Fall auch immer aktiviert lassen. Sie soll wohl ältere Grafikkarten ansprechen, die einen VRAM unter 4 GB haben oder integrierte Grafikchips von Intel zum Beispiel. So, Marc, würdest du denn sagen, das sind fps technisch die besten Einstellungen für jeden CR-Spieler? Auf jeden Fall. Die Einstellung kann man eins zu eins übernehmen. Klar gibt es so Sachen wie Kantenglättung, die muss mhm. jeder selber für sich entscheiden, ob man eine optische... Aufbesserung braucht. Ähm, auf jeden Fall, das kann man eins zu eins übernehmen. Sehr gut. Stark Mann, ich habe gute Settings. So Freunde, zu guter Letzt hat Omen euch die Freiheit gegeben, den 45L zu erweitern, wie ihr wollt, ohne dass die Garantie erlöscht. Marc, mein besser. ich danke dir, dass du mir heute gezeigt hast, wie man ein paar FPS mehr bekommt. Ich weiß, das sind nur die Basics und dass die Materie eigentlich viel tiefer ist. Genau, heute haben wir euch nur gezeigt, wie ihr mit simplen Einstellungen einfach mehr FPS erreichen könnt. Danke fürs Zuschauen, das waren Krimbo und Sea vom Biglan. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und schreibt in die Kommentare, wenn wir euch hoffentlich ein bisschen mehr FPS geben konnten.